die Möglichkeit, direkt mit allen anderen Wissenschaftlern zu kommunizieren und frei zu publizieren? Naja, das ist eine ein bisschen schwierig zu beantwortende Frage. Vor allen Dingen hängt es eben davon ab, in welcher Disziplin man ist. Die Juristen sind ein bisschen verwöhnt, weil wir eine sehr vielfältige Publikationslandschaft haben. Und wir in der Regel sogar ein Honorar bekommen, wenn wir was veröffentlichen, in einem Verlag, also sogenannte proprietäre Veröffentlichung. Das sieht in anderen Fakultäten aber völlig anders aus. Also es gibt so zwei Seiten, die man hier betrachten muss. Es ist einmal die Seite der Nutzer, also wiederum Wissenschaftler, Studenten, wer auch immer, die bei Open Access natürlich freien Zugang haben zu den entsprechenden Informationen. In der proprietären Landschaft, also normale Verlage, ist das natürlich nicht der Fall. Also jeder Student, der mal eine Hausarbeit geschrieben hat oder Seminararbeit und der an bestimmte Sachen nicht herankommt, der weiß dann ein Lied davon zu singen, was auch Fernleihen und ähnliches nicht immer ändern, weil manches schlichtweg dann nicht verfügbar ist. Na, das haben wir zum Beispiel jetzt auch in der Corona-Krise, haben wir das deutlich gemerkt. Nicht alle Verlage waren bereit. Digital Bücher oder ähnliches zur Verfügung zu stellen. Das ist natürlich bei einer Open Access Publikation was völlig anderes. Stichwort Wikipedia. Ja, das ist das schönste Beispiel für eine Open Access Publikation unter einer Creative Commons Lizenz. Da habe ich einfach den Zugang zu den Informationen und der gesamten Welt stehen diese Informationen zur Verfügung, sodass also der freie Wissenschafts- und Informationsaustausch gewährleistet ist. Die Medaille, sozusagen die Seite der Medaille, was die Autoren angeht, ist auch nicht zu vernachlässigen, denn mal abgesehen jetzt von den Juristen in vielen, vielen anderen Disziplinen haben sie zwei, manchmal sogar drei Gebühren, die sie bezahlen müssen, bevor sie überhaupt publiziert werden. Also das ist eine Manchmal sogar eine sogenannte Entry-Fee, also dass man überhaupt angenommen wird vom Verlag zu einer Prüfung. Dann gibt es eine Peer-Review-Fee, die noch zu zahlen ist, dass es begutachtet wird. Und zum Schluss muss man dann für die Publikation selber auch nochmal zahlen. Das kann also manchmal locker bis in die 5.000 oder 6.000 Dollar hochgehen, beziehungsweise Euro für einen Betrag, beziehungsweise einen Aufsatz. Last but not least, insofern stimmt das Bild jetzt nicht mehr von der Medaille, weil wir haben auch noch eine dritte Seite aber die nicht ganz unwichtig ist, Stichwort die Finanzierung und das Budget. Wenn Sie sich allein anschauen, was wir bei der SUB Göttingen, was wir für Gelder teilweise für ein oder zwei Journals nur zahlen müssen, ist das exorbitant hoch. Das ist etwas, was beispielsweise Juristen sich kaum vorstellen können, was da teilweise bezahlt wird an Summen für einen Journal. Also von daher hat Open Access eine ganze Reihe von Vorteilen, das Problem, mit dem sich Open Access nach wie vor konfrontiert sieht, ist natürlich die mangelnde Akzeptanz, die im Markt herrscht. Es ist leider immer noch so, bei vielen Berufungsverfahren, dass Open-Access-Publikationen nicht so viel zählen, als wenn ich in einem normalen proprietären Journal oder irgendwas veröffentliche. Nochmals, auch das ist den Juristen so nicht bekannt. Wir, wir haben etwas andere Verfahren als die anderen Fakultäten, aber in vielen Fakultäten wird je nach Ranking eines Journals werden Punkte vergeben, die dann letztendlich darüber entscheiden, ob man eine Professur irgendwo bekommt oder nicht. Und das ist leider mit Open Access noch nicht ganz so der Fall. Es setzt sich zwar jetzt immer mehr durch seit den letzten 20 Jahren, aber da liegt noch ein langer, langer Weg vor uns. Also summa summarum, Open Access ist für eine freie Wissenslandschaft, freien Wissensaustausch, Informationsaustausch, für mich eigentlich eine, der, der goldene Weg. Viele Verlage fangen auch an, das jetzt anzubieten, äh, gegen eine entsprechende Gebühr, ob das jetzt Springer beispielsweise ist oder äh, selbst äh, eine Tochtergesellschaft des beck also NOMOS beispielsweise, bieten das an. Also es kommt. Es kommt immer mehr. Allerdings müssen die Verlage natürlich auch zusehen, wie sie irgendwie überleben können. Das sind ja nur Wirtschaftsunternehmen. Und deswegen werden entsprechende Gebühren dann verlangt, wenn man das unter Open Access stellt. An den Rechtswissenschaften ist es ein bisschen schwierig. Wie gesagt, wir haben ähm, gerade in Deutschland äh, eine unglaublich breite Publikationslandschaft, ähm, die sich durch alle möglichen äh, Zeitschriften, Journals und so weiter eben äußert, dass man kaum noch hinterherkommt. Selbst in Spezialfächern haben sie zwei, drei Zeitschriften für ein ganz kleines Nischenfach inzwischen. Da spielt allerdings Deutschland gegenüber anderen Ländern in der Europäischen Union schon eine Sonderrolle, was diese Publikationslandschaft angeht. Dadurch, dass Juristen, wenn sie publizieren, immer noch ein Honorar bekommen, ist die Bereitschaft, in Open Access zu publizieren, nicht besonders ausgeprägt. Also ich selber publiziere sowohl Open Access als auch in proprietären Zeitschriften. Also das ist sozusagen ein Mischmodell, was ich persönlich mache. Ich kenne aber auch keinen Kollegen, der ausschließlich Open Access im publizieren würde. Es gibt rühmliche Ausnahmen. Der Kollege Hören beispielsweise in Münster hat also ein, ein Riesen-Lehrbuch von 500 oder 600 Seiten, was er regelmäßig aktualisiert und was frei verfügbar im Netz für jedermann steht. Also das gibt es. Ja, wie man die Akzeptanz erhöhen kann, das ist eine sehr, sehr komplexe Frage, die immer von den Disziplinen abhängt. Also zum einen, für mich gibt es da zwei Stellschrauben. Einmal im akademischen Bereich, was Berufungsverfahren angeht, dass die Publikation in einem Open Access Journal ein entsprechendes Gewicht bekommt. Ja, also wenn Sie so wollen, wie so eine Art Open Access Quote oder etwas in der Richtung, dass wer also gar nichts in dieser Richtung macht dass der einen entsprechenden Malus bekommen sollte in einem Berufungsverfahren. Ähm, muss allerdings zugeben, das sind radikale Gedanken, die bislang, soweit ich sehen kann, nur im Ausland aufgenommen worden sind. Ähm, von, nicht, von nicht ganz unreportierlichen Universitäten, wie zum Beispiel der ETH in Zürich, die das aufgenommen hat, diesen Gedanken. Genauso, wenn ich mich nicht irre, gibt es das auch durchaus in Oxford. Ähm, diese Gedankenspiele bzw. beziehungsweise auch diese Verfahren. Die zweite Geschichte ist die, da müssen die Open Access Journals allerdings auch ein bisschen an sich selber arbeiten, sind die Peer Review Verfahren. Also wir selber mit anderen zusammen quer durch Europa geben ein Open Access Journal heraus, das ursprünglich von der deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert worden ist. Das nennt sich Journal for Intellectual Property in Electronic Commerce, GPTEC, das läuft sehr gut. Aber an, diesem, an dieser Zeitschrift kann man auch schon ablesen, wo die Probleme liegen, die nicht nur was mit der Akzeptanz zu tun haben, sondern schlichtweg auch mit der Finanzierung. Wir brauchen Native Speaker, wir brauchen Leute, die ein Layout machen etc. Und das kommt im Jahr, selbst wenn man versucht, Kosten zu drücken, wie es nur geht und mit begeisterten Studenten auch mitarbeitet, landet man trotzdem immer noch bei ungefähr 5.000 bis 6.000 Euro. Und die müssen irgendwo herkommen. Wir haben keine Anzeigen da drin, wir sind ja nicht kommerziell, in dem Sinne jetzt wie übliche Verlage und deswegen bemüht man sich dann Sponsoren zu finden. Und das ist nicht ganz einfach, dieses Geschäft. Im Moment werden wir von der Deutschen Gesellschaft für Recht und in Informatik, Gott sei Dank, gesponsert. Vorher war es die Deutsche Forschungsgemeinschaft, aber die stellen das auch nur zeitlich befristet zur Verfügung. So, das heißt also, als Open access Zeitschrift hat man auch immer ein gewisses Überlebensproblem, wo man die entsprechende Gebühren dafür herbekommt. In dem Moment, wo ich von Leuten etwas verlange, ist es schon wieder vorbei mit Open Access. Ja? Ich weiß, Sie, wahrscheinlich haben Sie das auch eine Zeit lang gesehen bei Wikipedia, die Probleme mit der Finanzierung gehabt haben und Leute zu Spenden aufgefordert haben, was aber nicht immer gefruchtet hat. Also das ist ein Pferdefuß, es ist ein Problem. Wir haben keine finanzielle Förderung, auch, seit, auch die Universitäten sind da sehr, sehr zugeknüpft. Die Universität Göttingen ist hier insofern schon vorbildhaft, weil wir haben den Universitätsverlag und der seinerseits wiederum begünstigt Open Access Publikationen, allerdings jetzt nicht im Sinne von Zeitschriften, sondern im Sinne von Büchern. Ja, was die Akzeptanz nochmal angeht auf dem Markt, hängt eben sehr vieles davon ab, wie hoch die Reputation des entsprechenden Journals ist. Wir von GPTech können uns da nicht beklagen. Wir haben es also bis zum Europäischen Gerichtshof schon geschafft, als Zitat und Ähnliches sind auch in der deutschen Landschaft weitestgehend akzeptiert. Aber es ist letztendlich eine der ganz wenigen, muss, muss man fairerweise leider sagen. Und von daher ist natürlich der Anreiz für viele Autoren, lieber in proprietären Journals eben zu publizieren, die dann von den wichtigsten Leuten wahrgenommen werden, ist einfach größer. Aber es ist schlichtweg ein Wahrnehmungsproblem, was wir haben. Quer über Europa sieht das ein bisschen anders aus. Also das können wir in unserem Journal ablesen. Wir haben sehr, sehr viele Downloads, die eben aus dem europäischen Raum kommen. Übrigens auch aus USA und anderen Gebieten. Also das ist schon eine andere Art der Streuung, die man hat und auch durchaus eine sehr, sehr hohe Akzeptanz. Nur eben, wie gesagt, Deutschland ist ein bisschen speziell und erst recht, was die Juristen angeht.